Hallo du. Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es wäre mal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit der Endfolge von Koch, Koch, so wie es schmeckt. schmeckt. Mhm. Ja. Und oh, das, lieb, äh, das, so ne? das ist das Essen, das gerade im Ofen vorhin äh, brutzelt. Voll. Die dem übrigens kein Video bekommen werde. So, ja, das wird unser Geheimnis bleiben. Wirst du also nicht erfahren, obwohl doch wahrscheinlich schon. Vielleicht, wenn du diesen Kanal lang. für mir diese Playlist bei dir anschaust, dann also würdest du es erfahren, was wir gekocht haben. Ja. Oder nicht? Genau. Ja, also in dieser Playlist findest du viele tolle Rezepte, viele lustige Kochideen, Schritt für Schritt Dinge. Also die boah, kannst du gerne auch mal nachkochen. Hat haben sich vieles erdacht, ich habe mir vieles ausgedacht. Ja, wir haben alles selbst produziert. Auch gegessen. Ja, wir leben da, wie du siehst. Ähm, ja. Und wie gesagt, diese Playlist ist eigentlich dafür da, um uns ein bisschen zu sortieren und unsere eigenen Sachen sozusagen aufzudeihen, falls du sagst, das Thema interessiert dich ganz besonders. ja, ja. Und äh, Videos anderer Kanäle haben wir dort nicht drin? Nein, das ist rein unsere, unsere Produktion. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Ach, es steht übrigens natürlich alles in meinem schlauen Buch hier, das ich extra dafür gekauft <lacht> und beschrieben habe. Genau. Ja, das ist ein sehr schönes Buch. Ist es. Wirklich. Und äh, ja, bei Koch, so wie es schmeckt, findest du natürlich äh, Koch- und Backrezepte, die wir extra für dich gemacht genau. haben. Es sind hauptsächlich ein, äh, einfache Rezepte, ja. die man auch leicht nachkochen kann. Ganz genau. Und die nicht allzu viel, ähm, ja, wie soll man sagen, allzu viel Geschick Kochen benötigen. Genau und allzu viel vorwissen, aber wir haben das so gestaltet, dass es wirklich, ja, wirklich jedermann kann. Und, und, wow. und die Rezepte findest du, sobald wir sie fertig getippt und verbessert haben und so weiter, äh, unten in der Raumbeschreibung bzw. in der Beschreibung äh, des jeweiligen Videos. Genau. Auf unseren Social Medias und auf der Homepage. Ja, auf der Homepage auch genommen. Der wundervollen Homepage. An der immer noch leider gearbeitet wird, gerade. Also ist Stand von heute natürlich. oh man kann sie trotzdem schon besuchen und bewundern. Ja, zu Bewohner gibt es auch noch nicht viel. Was? Aber äh, es sind ein paar Sachen drin schon. Ja, und ja. die wird natürlich noch ein bisschen aufgehübscht und so weiter, ja. aber gerade ist sie halt nur da. Genau, zumindest ist sie schon mal existent und hat schon so ein paar kleine Babyfunktionen. Ne? So ein bisschen was kann sie schon? Ja, ja. Auch ja, die Bilder äh, von unseren fertigen Gerichten findest du natürlich auch auf Instagram und Facebook. Ganz genau. Das Genauso wie die den Videos. Kommentare dazu, ja. Genau. Ja, das ist ja. nur. Genau uns würden natürlich auch freuen, wenn du uns sagst, dass dir die Rezepte geschmeckt haben oder sie nachgekocht hast. Wenn genau. wir sowas erfahren, das ist natürlich für uns sehr schön. Und falls du es nachkochst, zeig uns gerne Fotos, sag uns, wie es dir geschmeckt hat, was du geändert hast. Gerne. Ja. Also, du uns wie es du das? hingerichtet hast natürlich würde uns freuen. Voll. Ja. Also melde dich einfach bei uns. Das ist ganz leicht ist zu finden. Oder schreib es einfach in die Kommentare rein. Dann in die wo Kommentare, oder. in die Mail oder Facebook, Instagram ja. oder oder oder. Also, genau. Bei den Podcast-Dingern kann man da auch Kommentare schreiben. Mit Funke. Podcast ich glaube von der Podcast-Plattformen. Ja, ja, okay. sicher, ja das ich kann man auch hören. Also ja. Wenn dir das ist, ist, dann schreib einfach dort oder hörst dir auch einfach nur dort an. Ja. ja. Und ansonsten, ja. wenn dich diese Playlist, so wie es schmeckt, nicht interessiert, weil dich einfach Essen nicht interessiert. Ja. Das hatte ich schon gehört. Egal. Äh, jedenfalls Egal. kannst du diese Playlist oh. natürlich einfach ignorieren. Genau. Schau mal, vielleicht gefällt dir eine andere. Wir haben ja ein paar in Petto. Also ich weiß, gibt's ja. <lacht> Aber es würde uns natürlich trotzdem freuen, wenn du uns ein Abo lässt oder eine konstruktive Kritik, Rezension, ja. sonst irgendwas in dieser Art oder natürlich ein Like oder Daumen hoch. Mhm. Dafür lächle ich auf einmal. Lächle nicht so viel. Ich verstehe. Mhm. Ja. Das ist schon ähm. immer ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja. In diesem Sinne. Und möge die Kartoffel wachsen. Und, Und tschüss. tschüss.